Nach 65 Jahren bekommt Österreich ein Budget, so wie es 90 Prozent aller Österreicherinnen und Österreicher 65 Jahre lang gemacht haben. Nämlich ein solches, wo nicht mehr ausgegeben wird, als eingenommen wird.